Ich habe eine Unternehmerpatenschaft in Kirgisien übernommen und habe mich auf eine Reise dorthin persönlich davon überzeugen können, dass die Arbeit von BPN wirklich sehr wirksam ist und dass das Geld hier ankommt. Ich engagiere mich für BPN und unterstütze Kevin in Ruanda, die eine kleine Schuhfirma hat. Schon von Anfang an haben mich diese vier Säulen, Ausbildung, Coaching, Kredit und Vernetzung der Unternehmer sehr überzeugt. Als Finanzchef eines global tätigen Unternehmen imponiert mir am BPN ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, das sicherstellt, dass meine Spende auch wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Mich fasziniert eigentlich, wie BPN direkt in die Länder geht, das Potenzial in diesen Frauen eben sieht und vor allem junge Frauen sieht und sagt, wir werden genau dich so wie du bist, in dem, was du kannst, unterstützen. Ich beschäftige mich auch beruflich mit nachhaltigen Investieren und darum hat mich BPN von Anfang an überzeugt und wir unterstützen darum BPN in mehreren Ländern.